Liebe Freunde, herzlich Willkommen zur Business-Präsentation des Tokens Ultima. Mein Name ist Alex Reinhardt, ich bin Unternehmer, Investor, einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Blockchain- und Kryptotechnologie sowie Gründer mehrerer Projekte und Unternehmen mit einer Gesamtkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro. Ich zeige Ihnen, wie Sie an Kryptowährungen und an der Blockchain-Technologie Geld verdienen können. Ein kurzer Disclaimer gemäß allen gesetzlichen Anforderungen. Sicherlich haben Sie schon von Bitcoin und anderen Kryptowährungen gehört. Das ist eine Evolution des Geldes, die direkt vor unseren Augen stattfindet. Genauso wie wir statt des Bargeldes mit digitalem Geld bezahlen, sind Kryptowährungen nicht mehr die Zukunft, sondern bereits unsere Gegenwart. Der Bitcoin-Preis ist von 10 Cent auf 70.000 Dollar gestiegen. Das ist eine Wachstumsrate von 70 Millionen Prozent. In unserer Präsentation wird es um den Token Ultima gehen. Er kam am Anfang 2023 auf den Markt und stieg von 10 Cent auf 5.000 US-Dollar und er wächst weiter. Unser Projekt startete 2016 in der Schweiz. In diesen sieben Jahren hat unsere Community mehr als zwei Millionen Mitglieder überschritten und entwickelt sich mehr als in 100 Ländern der Welt erfolgreich weiter. Mein Ziel besteht darin, all diejenigen zu vereinen, die Kryptotechnologien nutzen möchten, um eine Brücke zwischen dem reellen Wirtschaftssektor und dem Kryptomarkt zu schlagen. Um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihr finanzielles Wohlbefinden zu stärken. Genau dazu wurde der Ultima-Token entwickelt. Warum wächst Ultima so schnell im Preis? Der Token ist von 10 Cent auf 5000 Dollar gestiegen und steigt weiter. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die wichtigsten davon sind die Blockchain-basierten Instrumente, mit denen man Ultima vermehren kann. Unsere große und sehr aktive Community sichert dem Token hohe Liquidität und Nachfrage. Zur Festigung und Steigerung des Kurses wird Ultima an populären Börsen und Registratoren platziert und strebt die Marke von 100.000 Dollar je Token an. Der Ultima Token lässt sich durch entsprechende Software leicht und schnell vermehren. Ultima ist ein Token, der auf der Basis der innovativen und voll dezentralen Smart Blockchain mit einem offenen Quellcode basiert. Ultima Token erfüllt alle Anforderungen des Marktes und wächst daher so stark. Die Blockchain ist wie ein Buch, in dem alle Transaktionen aufgezeichnet sind, aber niemand kann die Seiten herausreißen oder das Geschriebene im Nachhinein verändern. Die wichtigsten Vorteile der Blockchain sind Dezentralisierung, Sicherheit und volle Transparenz. Die vollständige Dokumentation über den Ultima-Token und sein Ökosystem ist im White Paper einsehbar. Ultima hat von Anfang an eine sehr niedrige und streng begrenzte Emissionsgrenze. Die Zahl der Tokens kann rein technisch nicht mehr als 11 Millionen überschreiten. Die monatliche Reduzierung der Geschwindigkeit und der Entstehung neuer Tokens sowie die steigende Nachfrage stärken den Wert und die Preissteigerung von Ultima auf dem Markt. Im Ultima Token sind verschiedene Verbrennungsmechanismen implementiert worden. Das trägt zur Reduzierung der Inflation und zum Wachstum des Börsenkurses bei. Ultima lässt sich nicht nur leicht vermehren, sondern auch bestens zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen verwenden. Mit der eigenen Ultima Debitkarte kann man den Token schnell und einfach in Fiat-Geld konvertieren und weltweit Zahlungen vornehmen. Hunderttausende von Nutzern auf der ganzen Welt zahlen schon mit unseren Karten. Es ist geplant, monatlich mehr als eine Million Karten zu emittieren. Die Karte funktioniert mit vielen Fiat- und Kryptowährungen und bringt dem gesamten Kryptomarkt Nutzen. Je mehr Menschen die Karte nutzen, desto höher ist der Preis und desto besser entwickelt sich Ultima in der ganzen Welt. Der einfachste und der profitabelste Weg, um Ultima zu vermehren, ist der Kauf einer Farm-Lizenz. Je größer die Farm, desto mehr Tokens können generiert werden. Beispiel: Der Nutzer besitzt zwei Ultima-Tokens. Mit einem Token bezahlt er die Lizenz für die Farm und den zweiten friert er zur Vermehrung in die Farm ein. Innerhalb eines Jahres kann die Farm ein Mehrfaches an Tokens generieren, als der Nutzer darin ursprünglich eingefroren hat. Füllen Sie einfach die Farm und starten Sie mit Generierung neuer Ultima Tokens. Derzeit ist die Vermehrungsgeschwindigkeit noch sehr hoch, aber sie nimmt jeden Monat kontinuierlich ab, deshalb sollte man mit der Vermehrung der Ultima Tokens möglichst schnell beginnen. Die produzierten Tokens sind sofort einsetzbar. Man kann sie verkaufen, die Karte damit aufladen, zum Kauf einer Lizenz benutzen und Waren oder Dienstleistungen bezahlen und so weiter. Mit Hilfe eines speziellen Kalkulators lässt sich leicht herausfinden, wie viele Tokens in die Farm geladen und innerhalb eines Jahres generiert werden können. Es gibt mehrere Möglichkeiten mit Ultima Profite zu erzielen. Man kann die Tokens sowohl passiv generieren, als auch durch weitere und andere Einnahmenquellen Geld verdienen. Jeder Ultima-Nutzer kann sowohl die Tokens vermehren, als auch an Empfehlungen Geld verdienen. Unser Produkt ist so gut und sein Wert ist so offensichtlich, dass mehr als 90% derjenigen, die Ultima näher kennenlernen, zu unserer Community stoßen. Wenn Sie ernsthafte Absichten haben, Ihr Leben so glücklich und angenehm wie möglich zu machen, mehr Spaß zu haben, mehr Geld zu verdienen, mehr zu reisen und nicht nur von Gehaltscheck zu Gehaltscheck zu leben, dann schließen Sie sich uns jetzt an. Sprechen Sie mit der Person, die Sie eingeladen hat und sie sendet Ihnen einen neuen Link zum Anmelden zu. Wenn sie noch nicht angerufen hat, rufen Sie sie selbst an und sagen Sie bitte, geben Sie mir den Link. Ich möchte so schnell wie möglich meine Boni und meine Profite erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute. Schließen Sie sich uns jetzt an.